Mal gucken, ob das gut geht. Aber leider ist dat, glaub ich, ne, dat, das, glaube ich, nichts, was ich von dem viel brauche. Das ist zwar neu, aber geil. <lacht> uh, oder warte mal, brauche ich vielleicht doch was von dem? Da einfach ein paar Sachen von dem kaputt machen. Aber ich habe jetzt gar nicht gesagt, dass ich bereit bin. Ja, ich wollte schon sagen, wenn jetzt wenn die Jagd einfach startet. Oh Gott! Oh Gott, ich merke, ich habe einen riesen Fehler gemacht. <lacht> Was denn? Ich habe Elektrolauf ausgerüstet. Geil. <lacht> ich Idiot. Jetzt haben wir aber nicht, er wird doch nicht geheilt oder so. Nee, ne. Äh. Oh, de Kallek. Ah. Warum? Oh, komm, wir müssen das hier besiegen, mit den Freischalten? zurückgestellt Mal. Habs gesehen folgen oh, fuck. Oh Gott, da ist ein zaun habe ich nicht gesehen äh, ich komme glaube ich nicht raus ich oh. komme jetzt nicht da rein daniel ich weiß Geschockt äh, nicht geschockt, aber ich habe seine Kugel zurückgeschleudert. Ah! Das man gesehen, Daniel. Nee. Er kam auf mich zu und hat mich die Klippe runtergehauen. Ich hätte keine Chance auszuweichen. Hätte ich zurückgewollt, wäre ich auch runtergefallen. weil ich vielleicht hätte machen sollen, dann hätte ich keinen Schaden genommen. Das war ein paar von den Dingern hier kaputt Mann. Ich komme auf dem Weg. Mach gerade neue. Ja, super. Ah, nein, nein, nein. Aha. Nur knapp. Oh Gott, wo ist er? Wo ist er? Da bei mir. Boah, ich muss ja okay. jetzt mal durch ein Labyrinth durchlaufen, bis ich irgendden ankomme. Ich hab der schießt da drauf. Hatte quicke oh. Chance. Oh, Gott, oh! nein! Oh, oh nein! Oh Gott, der ist hier bei mir! Oh Gott! Was fucking Taco-Stecher-Pisser! Oh Gott, ich hab keine Waffe gezogen, gehabt! fuck! Weil <lacht> ich grad hier so eine scheiß Pflanze wieder eingesammelt haben. Uh. Ich kann einfach hier rauf! gott ich kommt gar nicht durch ich komme dann irgendwie macht das spaß kann das sein ja irgendwie schon ich habe schon geschießt ich bin herausgedüst das die entscheidung kann ich das nicht das viel zu nah dran gewesen Ah, ab dem irgendwas. Ja. Oh Gott. Oh, ist gar kein Platz zum Kämpfen, ey. Ich habe mich mal hinter dem Baum versteckt. Ah. Er ist tot. Oh gut. Aha. Ah, oh, ich bin tot. <lacht> <lacht> ja, der liegt jetzt zu meinen Füßen. <lacht> ja, selbst ein Schlag. Ja, der Dummy ist tot, dann klatsche ich mich selbst ab. Ja, ich bin neben dir. Ich weiß. Na oh, du, oh Gott. Hier wird gar nicht geguckt. Aber also, weil ich angreifen muss, aber Bluthaut. Ich nehme an, das kriegen wir, wenn wir den töten. Alter, der macht nur diese Charge-Angriffe irgendwie. Das machen die Viecher ständig. Ich, ich sehe bei denen nur Ausrufezeichen im Kopf. Immer bei uns machen das ständig da. Der macht doch bis jetzt nur. Halt. Oh. Der macht ja nur Distanzangriffe, wenn der seine Etherform erreicht hat, dann spuckt der Feuer und so eine Scheiße. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe erst gestern gegen so einen schwächeres davon gekämpft, ja. ja komm her, ja. Oh. Aber Wenn ich meine Axt hätte, ne? dann hätte ich die volle Möhre gegen dich geworfen. ja spring ruhig in meine Minen sehr gut also wenn er echt nur das macht dann kriege ich irgendwie Probleme irgendwie komme ich nicht klar mit dem Fisch ich mich trifft der kaum ja, ich, ich muss das. auch nicht mit dem er ja, ich weiß ich muss nicht mit dem in den Nahkampf deshalb ist das gibt da jetzt nicht ich versuche ich versuche gar nicht mehr den abzubrechen also versuche einfach nur auszuweichen jetzt schießt da pass auf Ma. stirb Baum stirb. Ah. Ah. Ja, ja, ja, ja. ja natürlich oh. maximal konzentration in dem kampf ich bin noch ausgewichen ich kann ich nicht ja. bin 100 prozent ausgewichen Oh, okay, ich bin raus. Oh, nee. oh, was zum Teufel. War wollen wie ein Meister ausgewichen. Ja, natürlich trifft mich da. Oh, oh, oh. Ich mag den Kampf nicht. Am <lacht> wenigsten ein paar Sachen von dem bekommen. Ja. Ja. Na, ja jetzt hat ein bisschen später. Ja. Aber hier. hier, hier. Boah, jetzt geht's schon wieder los, ey. <lacht> du hast jetzt irgendwie was anderes erwartet. Was jetzt irgendwie erwartet, dass der irgendwie eine Besserung hat? Alter, <lacht> lass mich doch erstmal aufstehen, ja. <lacht> das ist wie so ein aggressiver weißt du, Mann, der gerne Sex haben will mit einer Frau. Ey. <lacht> Nein, daneben. Oh gut. Danke, danke. Als Maul! Sehr gut. Irgendwann abgefrohen. Aber ist die Mine nicht explodiert? Oh, jetzt kriege ich den, wenn der auf mich zugelöst. Komm. Mach. Da kommt er. Oh Nein, mein Axt. Wo ist die? Keine Ahnung. Ich habe meinen Axt verloren. Ah. Ah. Aber wie ist der über die Mine drüber gekommen, ohne die auszulösen? Ganz ehrlich. dann locken wir den da rein. Genauso. Bluthaut, ja, hervorragend! Ja. Ist er tot? Ja. Ich hat hier echt getötet <lacht> D. <Die>. Ja. Gott. <lacht> Was ist denn das für ein Viech? Ist das ein Löwe? Eule? Die, die auf ihn Greif. Ah. Ja, Schaffen wir schon. Ich dachte, das wäre mir so ein Steinvieh. Ey. Kann ich ausweichen, was? Ähm, ja. er tut doch deine äh, Ausdauer äh, ah. behindern oder so, wenn ihr davon getroffen wirst und dann, wenn du keine Ausdauer hast, kannst auch Oh Gott. Ich dachte mir, das wäre so ein Fel Felsenvieh oder so. Äh. Hat der jetzt ein Geweih? Ja. Ich glaube, die hat eine Geschlechtumwandlung Ähm, Was zum Teufel? Hab, oh Gott! Ich habe keine Außerordnung. Ja, ja, das sind die Ranken. Der ist röst Oh fuck, das that, ist sick, das. Dann ich komme nicht zu dir hin. Okay, das macht ja irgendwie einen Zeitlupe diesen Sprung. Kann das sein? Ja. Er fliegt! Die unendliche Geschichte! Schieß auf den! Er hat doch diesen Wirbelsturm! Alter, wie da. soll das? so viel Schaden gemacht! Da war eine Menge Schaden, ja! Zweimal 1000 so! Oh, er weg ja. <lacht> mein Schwert vor allem, ja, ich weiß nicht, wie man auf Korkenzieher da kommt. Irgendwie, ich weiß nicht, wie man damit was verletzen soll. Musste ich meine, die scharfen Spitzen sind innerhalb der Klinge. Wie willst du das Bein von dem Fieder rein kriegen? Also, ich stelle mir halt vor, dass wie so eine käse ich ja, einfach so ja, über die Haut so. klingen gehen so auseinander und dann so wie eine Schere ja. doch etwas geriebener Weichkäse Sir oh, los, hau rein alter ich habe noch drei bin hey. schon wieder auf dir gelandet ja. <lacht> Na, los Daniel, okay Nein, irgendwie, irgendwie ist das. Ah. Irgendwie macht das gar nichts. Doch das schießt. Irgendwo keinen Schaden davon. Ja du sollst doch keinen Schaden, der, der schießt da mit dem Scheiß. Jetzt wieder wieder Scheinlong, pass auf. <lacht> Oh Gott. Ja, ist hm. tot. Das oh habe ich. Scheiß. Komm, Scheiß. Der... Ich habe nicht gesehen. Gar nichts. Der war ja chillig. Ja. Oh, neue Mission. Oh, die Oh Gott. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, wir machen erst mal den einen. <lacht> <lacht>